on a forest road towards Bolvino after that slow down right easily and safely to Bol We fahren the mal in unsere side. Reihe auf Ladung die Bolvino. Da wird man wieder gefilmt. <lacht> Wer ist das hier? Aha aha ja ja. Start von Tag 5. Wir sind schon im Startblock. Und das ist auch gerade wieder der Ausruf category, von dem ersten. Bestens, Team Rock Group mit Christian Horstmann und gehört. Julian Philipp, BIP-Number 234. <lacht> <lacht> passt auf euch auf, passt auf, die anderen auch. Wir sehen uns. So, der Frank schießt vor, Petra auch. Puh, ich kann mich halten an den beiden. Schon mal ganz gut. Im schönsten Windschatten der Welt fahren. Sieht Cool aus. Wir sind auf einem relativ schmalen Radweg. Von dem hier seht ihr mal relativ viel von den Leuten. Start geht heute bergab. Bergab die Schaut euch das mal an. Der erste Staub und somit auch die erste Außenzeit 10 nach 9. Wir sind schon zehn Minuten unterwegs. Hunger! Oder was macht man sonst schon um diese Uhrzeit im Stau? So schaut es dann aus, wenn es einen kurzen Mini-Anstieg gibt. Aber jetzt auf dem Radweg bis ganz vorne die Radfahrer sieht, das sieht man auf der GoPro wahrscheinlich schlecht. Das sieht dann schon geil aus. Das ist ein cooles Gefühl. So Im Pult unterwegs zu sein. Es lichtet sich, sind die engen Passagen rum. Schauen wie es bei mir hinten aussieht. Noch ganz gut. Willkommen zu 1000 Meter feinsten Abhilfe. Oben wartet dann die erste Verpflegung auf uns alles sieht? Oh ja. Das Gesicht von gestern hat es übrigens geschafft. Bisschen Aussicht. Oh, bekannte Socken vor mir. Guten Morgen. Morgen. Passen oh, wir erstmal hin. Oh Gott. Morgen, morgen. Haben wir auch den gut? Partner gefunden. Ja, alles bestens bei dir. Ja, bei mir auch. Super. Ja. Geht ja. auf jeden Fall schon gut los hier, ne? Oh ja. Vor allem hier unten drin, war mega steil. Wieder ein alter Bekannter aus dem letzten Teil. Aus dem Kindertal. Genau. Ah, ja. Die mit dem stylischen Trikot. Ich grüße alle bekannten, Verwandten, Kindertaler und natürlich das team Die sind natürlich spitze. Ganz vorne. Ab und zu darf ich mitfahren. Ah. Aber die sind immer ein bisschen schnell. Ah. Das kennt jeder. Die sich Jeden Tag vorne, gell? Sauber. Ja, aber macht richtig Spaß. Jetzt kommt wieder die Rescue Crew und bei uns regnet es mittlerweile. Leider schon. Ja, festhalten die besten Jungs hier, gell? Ich krieg's von mir einen Schnaps, wenn ich im Riva ankomme. Versprochen. Ja, passt. Schlechte Wetter macht dich fertig oder bleibst du glücklich? Glücklich. Achso, bist du da? Ja, Macht Mach glücklich, du. alles gut. Das ist die Abfahrt. Wie hasse ich, wenn sie nass sind. Die sind brutal. Schauen wir mal, hoffentlich wird es nicht zu rutschig. Jetzt habe ich Schweiß im Auge. Au, au. Petra, du bekommst Konkurrenz. Musik ist auch dabei. Wir müssten das nächste Mal auch mal eine Box mitnehmen, ich. das wäre ganz gut. Vor dem Höhepunkt, bevor der Verpflegungsstation kommt jetzt noch mal ein Hindernis für uns. Damit wir uns das Essen auch wirklich verdienen. Puh, Zeit zum Vorräte auffüllen. Ui, was hat denn das für eine Pfütze? Heute war schon viele Pippi. Hm? Ja, ja. Ja, ah, so. dich. Einen schönen guten Morgen. An der V1 heute Donnerstag. Nächste Etappe. Und was soll ich jetzt sagen? Heute habe ich nichts oh. aufgetragen bekommen. Heute war sie beim Franz, die Petra. Franz. Bitte gebt ihnen genügend Feng Shui Wasser, damit sie ihre innere Mitte finden. Stimmt das, Petra? <lacht> Habt ihr ein Bier, oder? Ja. Oh. Auf geht's in die Abfahrt nach der V1, theoretisch sollte da auch ein cooler Trail kommen. Der erste Trail, der gab, vielleicht, wir werden sehen. Nee? Und im Trail passt man von Haus aus alles ein bisschen besser auf. Komm, links, Danke. Bergauf, Bergab. Es läuft dahin. Ja, heute merkt man, dass es nass war. Dass alles ein bisschen rutschiger ist. Das ist ja nicht so mein Lieblingsterrain. Aber gut für alle gleich rutschig wollen wir mal nicht jammern und dann schauen wir was der gute weg zu bieten hat ja erstmal ganz nett kann noch nicht so viel sagen relativ breit auf alle fälle Danke. Ja, das wäre cool. Danke. Danke. Ups. So. Ui, ui, ui. Was ist denn das? Und ab geht's. Aber ja, heute auf jeden Fall rutschiger als die letzten Tage. Schon schön. Rutschig ist nach wie vor nicht meins, da muss man so aufpassen, wenn man da nur ein bisschen verschleppt und falsch brennt, liegt man da, dann passiert vielleicht nicht viel, aber ist halt nicht unbedingt das, was man sieht. Also, gut konzentrieren. Der Weg, uiuiui, dafür dass sie da das ganze Feld durchschicken, ist der heiß, wirklich. Oh ja sehr Eingewachsen. Uh, Hilfe, vielleicht bin ich zu groß. Danke. Wenn ihr dir Selbstgespräche helfen, da wissen die gleich, dass ich komme und machen wir Platz. Cool, oder? Ja, heute ist es auf alle Fälle wirklich sehr rutschig und das ist nicht so ganz... Oh. Das muss ich gerne. Jetzt hängt das Moped. Oh ja, das ist nichts. so Puh. Also für mich die klare Devise, wenn man sich nicht sicher ist, lieber mal einen Absatz schieben. Wehtun bringt nichts. Wobei das eine richtig coole Stelle gewesen wäre. Aber da braucht man ein bisschen Platz ich zumindest, vor allem wenn es rutschig ist, weil da kann man halt nicht einfach so rennen. Boah, was da alles drin hängt. Aber spaßig. Hat mich schon gewundert, wo die alle hin sind, aber hier ist auch schon die Auflösung der ganzen Geschichte. Da sind sie schon wieder. Und hopp, sie Oh ja. Trocken wäre der mega. Nass ist er. Polala, sag ich mal. Auf blöd. Aber gut. Was soll's? Jetzt steckt mal eben eh Stau. Stau. Naja, wird hier zumindest auch mal was von dem anderen Teilnehmer. Ui, der ist tief. dass ihr denkt, ich bin jeden Tag nur noch im Rausch. So! Oh ja! Schön, Ding! Ruhplast! Ui, Uiuiui! Sind wir falsch? Ja, schlecht. Wir ja, haben Rudel falsch. Aber im Pum-Track können wir gleich noch eine Runde üben. Oh! Schauen wir mal, ob man das hinkriegt. Uiuiuiuiuiuiui! Ui, ui, ui. oh schwer. So, jetzt habe ich sie alle wieder vor mir. Na super. Der killer tyle rider Er hätte man vorher gar nicht vorschicken müssen. Der ist man eh von hinten. Ah ja, gleich. Oh oh. Vielen Dank. Danke. schon länger schaut der weiß wie es geht was machen die meisten falsch zu wenig Druck auf dem Vorderrad jetzt du mich kurz vorbei besten Dank ja warte vielen Dank so. die hatten wohl keinen Bock mehr auf Stunde. Auch gut. Fahren wir so weiter. Heute ist aber wirklich relativ rutschig. Also ja, jein. Hat schon mal mehr Spaß gemacht. Diesen Trail. Super. Puh. Aber jetzt ist wieder gut. Erwähne ich das. Eingefangen hat. Jetzt geht's. Schauen wir mal da wieder haben. Servus. Geile Tour. Richtig und die Enkelchen grüßen. Ja und dann heute grüßen wir die Mia, unsere Enkele und den Matteo. Und unser Putzi, wo bald kommt. Eine grüße <lacht> an alle. Die schauen nämlich schon zu, habe ich erfahren. Viele Grüße auch von mir. Ja. Yeah. Hier. wirklich sauschön. Damit habe ich gerade gar nicht gerechnet. Wobei ich das eigentlich schon kennen müsste. Jetzt sagt er uns noch mal was. Peter fährt jetzt im wie ein Schatz. Und ja. Spezi. Aber der kommt jetzt Der ist gerade schon vorbei. Das <lacht> ja, jetzt muss ich beeilen. Jetzt hopp hopp. Jetzt schauen wir mal, ob ich das halten kann. Ich glaube aber fast nicht. Er sagt, häng dich rein. Super schöne Landschaft. Echt sehr, sehr geil. Nicht zu übermütig werden. Mega schön. Schön warmer Wind. Alles trocknet wieder. Uh, geile Tour. auch mal von vorne. Da sind sie <lacht> noch schöner. <lacht> wir du jemanden grüßen. Hallo. Also wir geben unser Bestes und versuchen natürlich hier hochzukommen. Mal gucken, wie es läuft. Na, das wird schon. Die schlimmsten Tage haben wir ja schon hinter uns. Ja. Und bei dir? Ja. <lacht> ich leide gerade ein bisschen. Oh. Ich Sehr gut. Wir brauchen ganz viel Motivation. Ja, wo die Musik kommt. Oh, oh, diesmal ist aber extra dunkel. Wow, Angst! Dann, dann. Willkommen in der Geisterbahn! 2,3 Kilometer lang. Das Polen spuckt uns wieder aus. Kann man noch mal Glück haben. Uhuhu. Sonne, ich komme! Aber abgesperrt. Naja, gehen wir auf den Trail. Haben wir mehr davon. Boah, mein persönlicher Freund du ist auch langsamer. wieder da. Na ja. Bei uns gefühlt schon wieder ewiges Auf und Nieder durch Apfelplantagen. Juhu, wir sind doch gar nicht im Finchgau. Trailabschnitt gemeistert. Puh, waren harte Trails, aber haben Spaß gemacht. Ein, zwei tricky Stellen. Und man merkt jetzt, die, die Sonne wird wärmer. Wir nähern uns den äh, Gardasee. Und die ersten Äpfelchen. Da ist eine Aussicht. Petra, hast du es auch aufgenommen? <lacht> Mega geil! Gute Aussicht am So, Platten. Das hat man davon, wenn man mit den leichten Gummis fährt. Ich weiß nicht, da, wo ich drüber bin. Tja, selber schuld beim Hoffahren, allerdings. So, schaut her, nicht, dass ihr denkt, ich bild mir das nur ein. Blatt ist es, das Ding. Scheißdreck. Wisst ihr, wer das war vorher, die Mädels? Ich habe selber nicht gewusst. Das war das Gott Contessa Team. Die waren immer am im Stocker als sonst. Aber die Blonde hat leider Knieschmerzen. Ich drücke denen fest die Daumen, dass sie zumindest durchkommen. Wisst ihr was? Damit ihr was zum Lachen habt, nehme ich es euch auf, wie ich das wechsle. Hi. Hi. So. So machen wir das. So liebe Leute, jetzt habe ich das Ventil mit rausgedreht. Ich werkel jetzt seit genau 15 Minuten. Ventil ist draußen, das heißt ich kann nochmal von vorne aufpumpen. Juhu. Genau, wir hatten auch gerade eine Panne. Ich weiß auch, wo die herkommt. Da ist so ein kleines Eisenzacker bei dem, wo der Wasserrinne war, mit dem Holz ah, rausgestanden. Okay. Jetzt habe ich noch mal das Ventil rausgezogen. Jetzt kriege ich doch noch Hilfe. Ähm, ich habe einige vorbeigeschickt, aber jetzt kann ich mir nicht mehr helfen. Vielen, vielen Dank. Ja, kein Problem. Oh, mega cool. Der Frank wird mich auslachen, weil der hat mir nämlich genau das geschenkt, ich habe es aber nicht dabei. Der angekündigte Regen, 16 Uhr, kommt jetzt mit Sonne. Angenehme Abkühlung. Nur dank meinen Ventilrettern. ich hätte keine Luft reingebracht, die kalten hätte. Oh, das Einzige, was jetzt noch hilft, das Schnaps, habe ich gehört. Oh, wenn diese Security-Leute nicht wären, äh, Hilfe, Medical-Unterstützung. Ich bin verwirrt, aber nach dem ganzen Gepumpe kein Wunder. Zeit zum Anstoßen, Ja. Aber du musst mit trinken oh, auch, ganz um Gottes Willen. Nicht, dass es am Ende dann drei am Tag werden, oder Einmal. Einmal. Schaut euch das an. Wahnsinn. Geil Oma. Zum Wohl. Prost. Hm. Und passend dazu fängt es an zum Tröpfeln. Was für ein Tag. Kann nur besser werden. <lacht> Oh, oh. Gestern, die waren stabiler, die haben gesagt. Mmm. <lacht> so, Wasser aufgefüllt, Schlauch aufgefüllt, den kann man bei Maxis dann zahlen. Mega gut. Die haben alles. Pumphilfe habe ich noch bekommen. Läuft. Bis morgen. <lacht> Verpflegung mit Aussicht. Dann warten die letzten 1000 Höhenmeter auf uns. Da seht ihr eine coole Burg. Na toll. Zu spät dran. Heute läuft nicht. Was soll ich machen? Ich versuch's. Heute gibt es nichts geschenkt. Die nächste steile Betonrampe. Juhu. Schau mal, das ist ein ganz treuer Zuschauer. Der hat mir sogar schon geschrieben. Ja. Grüße doch mal jemanden. Ja, Petra, ich grüße dich, falls du das sehen solltest. Ja. Es ist super toll hier. Ja, und das Größte für mich weißt du ja, war, dass ich die Petra getroffen habe. Oh, wow! Was für eine Ehre. Und den Fahrer müssen wir noch grüßen. Ja, den den Günther. Günther grüße ich ganz herzlich. Das ist wunderbar, was er macht. Und nicht selbstverständlich, aber eine rundum Rundumversorgung super. Spitze, weil wir sind ja im Hotel, wie ihr sicher mitgekriegt habt. Und hier wird mit dem Wohnmobil. Gefahren. Mal wie gut es gerade ausschaut. Wir haben schon wieder Mega Panorama Bus zweimal leicht getröpfelt hat, aber jetzt meint der Wettergott wieder gut mit uns. Tag der Mädelsteam. Teams. <lacht> <lacht> da sind wir gleich den nächsten. Was sagt ihr denn? Who Daniela, Daniela. Und ich bin Nadia. Ah, ja. Zum ersten erstmal dabei? Ja. Willst du? Gefällt's euch? Ja. Super. Muss wir wiederholen vielleicht. Mal schauen. ich schon mal mein <lacht> meinem Ziel angekommen. Es macht Spaß. Schaut ja. mal, wo wir drin hängen, aber wo es dann rausgeht. Mega schön. Wow. Aber ja, für eine geile Aussicht einfach. Und ich habe schon wieder Windschattenhelden gefunden, die mich mitgenommen haben. Vielen Dank. So. Tag 5 absolviert. Die letzten Meter ins Ziel. Hurra, Hurra. Tag 5. Yeah! Seht ihr, was ich sehe? Blaustes Wasser. Diesmal zeigt er sich aber wirklich von seiner besten Seite. Der Molveno See. Also geiler geht's farblich kaum. Ich hoffe, die Kamera kann das so rüberbringen. Weil das ist wirklich gerade eben wunderschön. Wunder ah, für uns geht es hier noch ganz schön weit am See entlang. Ist aber schon außerhalb der Wertung. Und es tröffelt leicht. Aber das stört mich nicht. Weil ich hätte eh vor, jetzt dann gleich mal noch in den See rein zu hüpfen. Was sagt ihr zum See? Wart ihr schon mal hier? Taugt ihr euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Bin ich sehr gespannt. So sieht Kulisse aus. Geil. Mega gut. Die Landfahrt, auch aufgeschafft. Wer hätte das noch gedacht? Uh. Beachparty hat es geheißen. Regnen tut's. Verdammt, was ist dann mit dem Wetter los? Schlecht war der Tag dann gar nicht. Ich, ich bin angekommen und die Mädels, die kurz mit mir auf der Strecke zusammen waren, sind sogar noch Na? Na, dritter Platz hat es noch gereicht. Mega! Ja, Deine Motivation hat uns nach oben gebracht. Definitiv. Ja, ja. Das haben wir jetzt wieder so auch geschafft. Ich ja, gratuliere auf jeden Fall ganz herzlich. Die haben schon ein paar Sträußchen gesammelt. Das sind alles eure, nehme ich an, oder? Ja. Sie sind zwei Pfosten übrig. Mal schauen. Rein, das Danke. Danke dir. Ja, was sollte man jetzt machen, außer in den See springen? Zwei sind schon drin, ich komme gleich hinterher. Und hier ist im Hintergrund immer noch die Finisher-Area. Auf geht's in den See. Ui. Ui. <lacht> aber gut. Das ist gut, hä? Ihr müsst ganz geil. Ja, wir warten War, auf dich? Okay, ja, passt. 1, zwei, drei. Ja. Wuhu! <lacht> ah. uh. Aber gut. Sehr gut. Ah! Mega! Puh! Die Kamera ist doch waterproof. Na ja, klar! Wenn nicht, ist sie kaputt. Ja dann schauen wir mal, wann der Rest vom Team eintrudelt. Ah, wieder alle zusammen zurück. Prost! Prost! Zwei Tage bleiben noch übrig.